In diesem Video zeige ich euch einen interessanten Effekt, den ich beim Schreiben meines Exposés festgestellt habe. Wie in einer wissenschaftlichen Arbeit üblich, habe ich ein Inhaltsverzeichnis erstellt und habe auch da entsprechend die ähm, Verzeichnisse mit aufgenommen, also das Inhaltsverzeichnis, das Abbildungsverzeichnis, das Tabellenverzeichnis. Und wie in diesen Verzeichnissen auch üblich, gibt es da dann äh, unterschiedliche Nummerierungen, also zum Beispiel die Verzeichnisse stehen mit römischen Zahlen und der Rest der Arbeit steht dann entsprechend mit arabischen Zahlen. Im oberen Bereich sieht man das auch so, wie es aussehen soll. Da klappt das ganz gut. Im unteren Bereich ist es so, wie es vorher war. Und die Lösung dahin hat mich doch so ein bisschen verzweifeln lassen, weil so richtig intuitiv war das nicht. Wenn man jetzt schaut, ich habe mit verschiedenen Zeilen und Brüchen gearbeitet. Und hier ein Abschnittswechsel zum Beispiel eingefügt und hier sieht man, ist die Fußzeile so formatiert, dass hier römische Zahlen sind. Wenn ich jetzt weiter runter scrolle, sieht man hier sind die arabischen Zahlen. Also soweit alles gut, aber Word sieht es an der Stelle nicht so. Nach einiger Netzrecherche habe ich dann herausgefunden, wie es funktioniert. Also der Klassiker ist, ich habe hier unten entsprechend eine Zahl eingefügt, habe dann das Feld markiert und abgesagt, Feld bearbeiten und habe hier entsprechend römische Zahlen ausgewählt. Alles gut, dachte ich. Man mhm. muss es an der Stelle allerdings anders machen. Man muss hier quasi das einfügen, dieses Feld, und dann hier oben über Kopf- und Fußteile über den Button Seitenzahl, äh, Seitenzahl formatieren. Hier kann ich jetzt sagen, Zahlenformat, nicht 1, 2, 3, sondern eben äh, das, was ich gerne hätte, in dem Fall hier römisch 1, 2, 3 sein soll. Wenn ich das jetzt mache und auf OK klicke, ändert sich hier erstmal nichts, weil ich habe das ja schon geändert über diesen rechte Maustaste Feldweg, aber wenn ich jetzt hier das Verzeichnis einmal komplett aktualisiere, siehe da, habe ich meine römischen Zahlen im Inhaltsverzeichnis. Ich kann dazu nur sagen, yay, das ist eine total intuitive Funktion, die jeden Benutzer wahrscheinlich zur Weisheit bringt. Ich hoffe, es geht euch nicht so und euch hilft dieses kleine Video.